Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder im Pet Simulator X. In dem Video habe ich sehr viele Pets zusammen gefarmt, Eier geöffnet und gefused, um die nachher an euch zu verschenken. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Video. Wenn ja, dann lasst ein Like da und jetzt geht's los. Und ich hole mir dafür natürlich noch meinen bewährten Autoklicker raus. Weil ich habe keine Bock, die ganze Zeit jetzt selber zu klicken hier. Müssen wir so machen. Und dann passt das. Bam, bam, bam, bam. Ihr seht der Autoklicker spammt. Und ich hoffe, ich kriege jetzt was Gutes, Rainbow Hexigator, wen Jux? Obwohl, Rainbow ist eigentlich ganz gut, wenn, ich, wenn wir direkt den Rainbow kriegen, bin ich voll dabei. Ich habe noch nie Pet Simulator gespielt, bin neu in Roblox. Okay, es streamt Funny Conny immer noch. Ja, Funny Conny streamt immer noch, aber er streamt gerade den Screen, dass er, naja, dass Roblox weg ist. Weil ich, wenn ich jetzt Roblox spiele, dann kann Funny Conny ja nicht für mich farmen. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch gerne den Livestream von Funny Conny anschauen. Dort seht ihr, wie ich die ganze Zeit farme, wie ich an diese 10 Millionen, nee, 10 Milliarden Tech-Coins rangekommen bin, von denen jetzt schon fast alles weg ist. Oh, ein goldener 404-Dragon. Sehr gut. Aber die ganzen Soundeffekte sind übrigens weg. Ich weiß auch wieder warum. Die Soundeffekte sind weg, weil ich so laut gestellt habe. Jetzt weiß ich es wieder. Soundeffekte an, weil ich mit Roblox Felix ein Video aufgenommen habe, wo wir Voice-Chat brauchten. Oh, und jetzt merken wir wieder, wie laut Pet Simulator X eigentlich ist. Okay, schon besser. Mal gucken, ob ich noch was ziehe. Aber wenn ich jetzt die ganze Zeit goldene Eggs öffne, dann geht es tatsächlich ziemlich schnell vorbei. Ihr seht, ich habe jetzt nur noch 8,6. Okay. Du hast Gold gezogen, weil du goldenes Eck geöffnet hast. Ja, ich weiß. Aber manchmal ziehe ich auch was in Rainbow, weil ich ein goldenes Eck gezogen habe. Ein goldenen Hexolotl freue ich mich auch immer drüber. Sache ist halt, ich könnte die Eggs natürlich in Normal öffnen. Dann würde ich mehr Eggs öffnen können, hätte am Ende mehr Pets. Aber ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock, die ganzen Pets Gold zu machen. Ich finde es ja schon ätzend, dass ich die Pets gleich noch alle Rainbow machen muss. Es dauert ewig und man kann es nicht mit einem Autoklicker automatisieren, also... <lacht> Wie viel habe ich noch? Ich habe jetzt noch 7,9. Okay, das kriegen wir doch hin. Müssen wir kurz einmal was auf dem anderen Bildschirm machen. So, und dann geht es direkt wieder rein und weiter öffnen. Hey Conny, kannst du mir eine Freundschaftsanfrage senden? Nee, sorry, ich sende keine Freundschaftsanfragen und ich nehme auch keine an, weil... Warum sollte ich das tun? Jetzt sehe ich die ganze Zeit rainbow hacked Raccoons, obwohl die sowieso auto deleted werden. Das ist auch schade. Wirst du heute Pets verschenken? Ja, ich werde heute Pets verschenken und dafür muss ich jetzt noch ein paar Eggs öffnen, damit ich auch ein paar Pets zum Verschenken habe. Aber da sind wir ja bald durch. Wenn ich die goldenen Eggs öffne, dann ist das ganze Geld, das ich die letzten Tage über gefarmt habe, sowieso sehr schnell weg. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Also ich hätte am liebsten jetzt vor dem Livestream noch was gegessen, aber... Ich kam nicht dazu. Ich wollte ein Video schneiden. Video wurde noch nicht fertig und jetzt musste der Livestream anfangen. Kannst du Item Asylum spielen? Kann ich mir mal aufschreiben. Aber während ich hier gerade X öffne, kann ich es mir nicht aufschreiben, weil das muss ich ja auf einem anderen Bildschirm machen. Rainbow Hackett. Yeah. Ich glaube, ich habe Rare auf Auto-Delete. Ich glaube, die ganzen Rare Pets, die werden auto Na Naja, mischen wir mal mit Leben. Gut, wie viel habe ich noch? Noch 6 Milliarden. Dann sind wir gleich durch. Ich wünschte, ich könnte während ich das mache mit der Maus vom Bildschirm runtergehen und andere Sachen machen, aber ich muss jetzt damit leben, dass meine Bildschirme so konfiguriert sind, wie sie sind. Aber ich würde mich schon freuen, wenn ich ein paar mehr Mythicals ziehe. Aber scheinbar will mir Roblox keine Mythicals gönnen. Naja. Please, gib mir noch ein Mythical. Komm schon, eins aber noch. Oder sagen wir zwölf. Gib mir noch zwölf Mythicals bitte und dann ein Rainbow. Oder direkt den Dark Matter. Das wär's doch. Um wie viel Uhr schenkst du Pets, wenn ich hier fertig bin? Ich habe noch ja fast fünf Milliarden und die fünf Milliarden Tech Coins die muss ich auch ausschöpfen. So lange müsst ihr euch gedulden. Danach muss ich die Pets natürlich alle noch Rainbow machen und natürlich noch Dark Matter machen. Den Dark Matter mache ich nicht. Das dauert ja Tage. Kannst du Pets zu Tycoons spielen? Ich weiß nicht, ob... Ja, Tycoons kann man eigentlich im Livestream spielen. Aber erstmal Pets Simulator. Wenn, wenn wir später noch... Wenn wir später nicht wissen, was wir spielen wollen, kannst du den Vorschlag gerne nochmal schreiben. Dann mache ich das. Kannst du mich grüßen? Ich grüße dich, Bilalka. Mythical, endlich! Aber ich wollte doch eigentlich 12 und den Rainbow. Was soll denn das? Also irgendwie... <lacht> Übrigens, danke äh, Roblox Adam Sibi kann deinen Namen gerade nicht sehen. Danke, dass du dich dort hinstellst und danst. Finde ich sehr gut. Kannst du mal Big Paintball spielen? Können wir gerne später im Livestream noch machen, ja? Conny, was ist dein aller Ich habe keine lieblings -Obby. Ich habe noch nicht genug Obbys gespielt. Komm, jetzt aber bitte noch ein paar weitere Mythicals. Please, please. Einmal kurz gucken. Wir haben noch 8 Minuten übrig von den Boosts Und 3,3 Milliarden. Das reicht locker aus. Dann werde ich hiermit ziemlich schnell fertig. Was ist dein Roblox-Name? Mein Roblox-Name ist roblox -Cony. Nach Ach, Stream Elements hat direkt darauf geantwortet. <lacht> so ein guter Mann. Ja, jetzt. Also die Mythicals, die verstecken sich schon ziemlich. Also ich hätte erwartet, dass jetzt ein paar mehr Mythicals kommen. Ich meine, ich öffne gerade goldene Eggs für 10 Milliarden Tech-Coins. Ah also man nimmt, was man kriegen kann. Golden hat cats und Golden Hexigator sind auch gut, mit denen kann man sich dann Golden Hexolotte zu. Äh Rainbow Hexolotl zusammenfusen. Goldene Hexolotl will ich mir nicht erfusen. Ich freue mich aber auch, wenn ich goldene Hexolotl ziehe. Dann muss ich sie gar nicht erst fusen. Und ich glaube, das war auch so, wenn man drei oder vier goldene Hexolotl zusammenfused, können daraus auch Rainbow Hexolotl werden. Jetzt habe ich das schon wieder vergessen, wie, wie die Fuse-Methode war von der letzten Woche. Naja. So, wie viel habe ich noch übrig? Noch 1,4 Milliarden. Gut. Nicht mehr lange, dann sind wir durch. Wir haben fast 90% hinter uns. Wie viel kostet eigentlich so ein goldenes Eck? Okay, ich kann dann scheinbar jetzt noch 10 oder 11 goldene Ecks öffnen. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Danke für die Rainbow Hack Cat, aber jetzt bitte noch ein Rainbow 404 Demon, please. Nur noch einer. Zwei. Noch fünf. Bitte gib mir fünf. Ey, das wäre doch so cool. Jetzt einfach nur Rares. Das hatte ich, glaube ich, noch gar nicht, dass jetzt nur Rares, Rares kamen. In einem Eck ausschließlich Rare. Ja, gleich haben wir es. Please. Und... Tja, das war's dann. Mehr Eggs kann ich mir nicht leisten. Also ich kann hiervon... Kann ich noch drei öffnen. Und habe auch einen Rainbow Hexigator gezogen. Das hat sich doch gelohnt. Machen wir die Ecks, Die mit den Ecks noch voll. Ich... Ich hab keine Peter, please. Noch Peter. Ich würde euch gerne Peter gönnen, aber Leute, ich muss erstmal Peter zusammenfarben, ne? Ich öffne noch ein paar Eggs. Werd die Sachen dann Gold machen, dann Rainbow machen. Und dann kann ich die Peter natürlich gerne verschenken. So, jetzt sind wir hier durch. Nein, einzelne kann ich nur öffnen. Rainbow Hackcat. Sehr gut. Ah, oh, das war's. Na gut, jetzt bin ich pleite. Das war's mit meinem ganzen Geld. 10 Milliarden Techcoins einfach weg. So, gehen wir jetzt zum. Oh, Habe ich wieder vergessen, wo die. Nee, ich wollte erst zu so goldenen Maschinen, ne? Gehen wir zur goldenen Maschine. Machen erstmal die ersten Pets Gold. Weil hier haben wir ja noch ein paar. Sehr gut. Dann die Hack Cats noch. Und jetzt kann ich direkt rüber zur Rainbow-Maschine. Und dann die ganzen Goldpads, die ich hier habe. Ich mache mal so. Diese ganzen Goldpads alle Rainbow machen. Und dann kann ich sie verschenken. Habe ich eigentlich. Ja, ein paar. Ein paar 404 Demons habe ich gezogen. Ein paar waren drin. Hier ist Fuse-Pads. Fusen will ich noch nicht. Oder? Ich glaube, Fusen macht sogar mehr Sinn. Bei den goldenen Pets? Ich guck mal nach. Ich guck mal nach. Sagen wir mal vier Hexigator. Abbrechen. Ich mache erstmal No Pets. Und dann fuse ich mal vier Hexigator. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. So einer bin ich. Und dann kriege ich. Sehr gut. Einfach ein Rainbow Hexolotl. Lohnt sich doch viel mehr. Dann fuse ich jetzt die goldenen Hexigator zusammen. Dann habe ich direkt mein Ziel erreicht. Noch ein Rainbow Hexolotl. Und noch ein Rainbow Hexolotl. Nee, fuse zwei Rainbow Hexigator und zwei Rainbow Hacked Das ist gut. Aber was soll ich dann kriegen? Hexolotl oder nicht? Zwei Rainbow Hexigator und zwei Rainbow Hacked Cats. Bring mir einen Hexolotl. Also, keine Ahnung. Bringt das so viel mehr? Was wenn ja, das ist, wenn ich drei Hexigator fuse? Kriege ich äh, auch einen Hexolotl? Was ist, wenn ich drei hexi Hexolotl fuse? Geht nicht. Was ist, wenn ich äh, vier Hackcats fuse? Geht nicht. Was ist, wenn ich hier von welche fuse? Nein. Ich fuse jetzt einfach immer vier. Ich mach das. Egal, was ihr mir sagt. Jupp, da sparst du dir aber die zwei extra Hexigator, weil die Hackcats sind nichts wert. Stimmt. Ja, die Hexigator sind ja mehr wert. Ja, dann macht's auch keinen... Aber... Ist mir eigentlich alles egal. Ich füße jetzt einfach alles zusammen. Und würde mich damit dann auch schon von euch verabschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao.